Zehn Jahre waren Helene Fischer und Florian Silbereisen das Schlagertraumpaar. Doch im Dezember 2018 gaben sie plötzlich ihre Trennung bekannt. Seitdem hat man den DSDS-Juror mit keiner anderen Frau an seiner Seite gesehen. Im Interview mit »Bunte Quarterly« sprach Silbereisen nun anlässlich seines 40. Geburtstages am kommenden Mittwoch über seine Pläne, seine Ex und seine Karriere. Dabei verriet er beispielsweise über die Beziehung zu seiner einstigen großen Liebe. Florian Silbereisen spricht offen über seinen Kinderwunsch. Zudem gab er ein überraschendes Geständnis, was mögliche Kinderpläne anbelangt. Er selbst habe eine große Verwandtschaft, doch was ist mit eigenem Nachwuchs? Die Erweiterung kommt dann, wenn der Liebe Gottes will, gab sich der 39-Jährige geduldig. Und weiter. Ich habe mein kleines Nest. Das zwar ständig von Raubvögeln mit großen Fotoapparaten umkreist und belagert wird. Aber auch die brauchen ja was zu fressen. Damit spielte er eindeutig auf Paparazzi an. Seitdem Florian Silbereisen, 39, wieder Single ist, wird viel über sein Liebesleben spekuliert. Mittlerweile geht der Schlagersänger auf die 40 zu. Ist aber nach wie vor alleinstehend. Ob er sich trotzdem noch Kinder wünscht? Florian Silbereisen über Nachwuchspläne 2018 trennten sich Florian Silbereisen, 39, und Helene Fischer, 36, nach rund zehn gemeinsamen Jahren. Seitdem ist der Schlagerstar offiziell Single. Wie sieht seine Familienplanung jetzt, kurz vor seinem 40. Geburtstag, 4. August 2021, aus? Die Erweiterung kommt dann. »Wenn der Liebe Gottes will«, so der Moderator im Gespräch mit »Bunte.« »Gut vorbereitet ist er allerdings schon jetzt. Ich habe mein kleines Nest.« »Das zwar ständig von »Raubvögeln« mit großen Fotoapparaten umkreist und belagert wird. Aber auch die brauchen ja was zu fressen«, verrät Silbereisen. Die »Raubvögeln« sind die Paparazzi, die ihn gerne auf Schritt und Tritt verfolgen. Trotzdem gibt der 39-Jährige zu ich bin ein absolutes Landtei und am liebsten daheim. Thomas Anders posiert mit seinem Sohn auf Instagram den Sohn von Ex-Modern-Talking-Sänger Thomas Anders, 58, bekommt man selten zu Gesicht. Umso schöner ist es, das Vater-Sohn-Gespann jetzt zusammenzusehen. Auf Instagram teilt der Musiker einen Schnappschuss mit seinem Spross. Der beweist, wie sehr sich die beiden optisch ähneln. Die gleiche Körperhaltung, die gleichen Accessoires. Den gleichen Kleidungsstil und das gleiche Lächeln. Alexander ist seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten, was auf Bild 2 noch deutlicher zu erkennen ist. Das entgeht auch den Fans nicht, wie Brüder, kommentiert ein User den Beitrag. Thankful, dankbar, schreibt Thomas Anders zu der seltenen öffentlichen Vatersohnaufnahme. Den Usern gefällt's. Wie sich an den zahlreichen Herzen und Emoticons erkennen lässt.